ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 69 Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen aktuelle Stunde mehr Lebensqualität im ländlichen Raum Bürgerbusse verbessern die Mobilität und mit aufgerufen ist auch der Entschließungsantrag TOP 56 der Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen 78, den wir im Anschluss an die Beratung abstimmen werden. Erste Rednerin ist die Frau Kollegin Karin Müller Bündnis 90 Die Grünen Kassel. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Zukunft ergänzen 60 Bürgerbusse die Mobilität im ländlichen Raum. Und das ist eine gute Aktion. Darüber freuen wir uns außerordentlich. Der erste Bürgerbus konnte bereits in Rabenau übergeben werden, und 50 Initiativen haben ihr Interesse bereits angemeldet. Das zeigt, dass der Bedarf nach geförderten Bürgerbussen sehr groß ist. Deswegen haben wir als Landtag auch 1,2 Millionen € im Haushalt bereitgestellt für 2018 und 2019, bereitgestellt, um diese Projekte zu unterstützen. Bürgerbusse gab es natürlich auch schon vorher, die wurden dann gefördert, entweder durch Werbung oder in Niederregionen gefördert, weil die Mobilität im ländlichen Raum nicht so optimal ist, wie sie sein könnte. Deswegen sage ich hier auch ganz deutlich dass Bürgerbusse sind immer eine Ergänzung, sind. sind auch eine Förderung von Ehrenamt und aber auch eine Maßnahme zur sozialen Teilhabe, um Menschen noch von A nach B zu kommen, wo der Arzt nicht mehr vor Ort ist oder der Einkaufsladen nicht mehr da ist, um in die nächste Kernstadt zu kommen. Aber Grundprinzip muss natürlich bleiben, dass es ein Mindeststundenangebot im ländlichen Raum gibt, von Bussen und Bahnen, die regelmäßig fahren, und Bürgerbusse eine Ergänzung für die Mobilität im ländlichen Raum sind. Aber das Land stellt auch nicht nur die Busse zur Verfügung, sondern gibt auch Beratung, denn es ist ja gar nicht so einfach, einen Bürgerbus zu fahren. Also man kauft einen Bürgerbus oder kriegt einen und fährt los. Nein, es sind viele rechtliche Dinge zu beachten, das Personenbeförderungsgesetz, rechtliche Rahmenbedingungen, was muss es für Strukturen geben, Vereinstrukturen und, und, und. Auch dabei berät die Landesregierung bzw. die Stiftung miteinander in Hessen. Ich möchte auch einmal den Landkreis Kassel loben, der sich nämlich schon lange um Bürgerbusse gekümmert hat und auch einen Leitfaden extra herausgegeben hat. Wie kann der Bürgerbus mit dem ordentlichen Linienverkehr verknüpft werden? Wie kann das organisiert werden? Wie kann Hilfestellung gegeben werden? Bürgerbusse sind mehr als Mobilität. Ich habe schon gesagt. Sie sichern Teilhabe, wenn man kein eigenes Auto hat, aus welchen Gründen auch immer, ob man keins will oder keins fahren kann oder eben kein Bus mehr in der Nähe ist, wenn man ihn braucht. Die Bürgerbusse leben von dem ehrenamtlichen Engagement und sind gerade in den Strukturen im ländlichen Raum sinnvoll. Man kennt sich dort, man vertraut sich dort, man abredet sich im Bürgerbus, fährt zum Arzt oder zum Einkaufen usw., kann aber dann am Wohnort wohnen bleiben. Das ist aber nicht das Einzige, was wir an Projekten im ländlichen Raum haben. Es gibt auch die beiden Projekte Mobilfall beim NVV und Garantiert Mobil, wo genau dieses Prinzip vorherrscht, jedoch in den Fahrplan integriert wird. Das heißt, Ehrenamtliche nehmen andere Menschen mit. Das wird aber in den Fahrplan integriert. Und man kann sich darauf verlassen, dass zu den angegebenen Zeiten auch etwas fährt. Wenn sich kein Ehrenamtlicher findet, übernimmt dann das Taxi die Fahrten. Auch ein sehr gutes Projekt, das sicherlich noch mehr bekannter gemacht werden muss, dass sich Leute auch finden, sich trauen mitzufahren. Aber wir konnten das gerade jetzt im Sommer besichtigen in Witzenhausen. Besichtigen. Es läuft super an und kann weiter ausgebildet werden. Auch das werden wir unterstützen. Außerdem gibt es noch das Fachzentrum ländliche Mobilität, Mobilität im ländlichen Raum im Holm wo ganz innovative Projekte vorangebracht werden. Beim NVV zum Beispiel werden E-Bikes e an Dauerkartennutzer ausgegeben, mit denen man dann zur Regiotram fahren kann. Das sind Projekte, die weiter vorangebracht werden müssen. Oder auch Fahrraddirektverbindungen, nicht nur zwischen den Städten, sondern auch im ländlichen Raum zu den Regiotram- oder S-Bahn-Haltepunkten. Ich denke, das ist das, was in Zukunft noch kommen muss. Und auch das Thema Digitalisierung, Mitfahrer-Apps und und und sind ein Weg, um da weiter voranzukommen. Aber wir dürfen auch nicht die Menschen vergessen, die eben kein Handy haben oder nutzen können, Ältere, die schon Probleme haben, Anruf- Sammeltaxis überhaupt anzurufen, weil für sie das eigentlich der Treffpunktpaar, sich hinzusetzen und zu warten auf den Bus, auch die dürfen wir nicht abhängen. Und da sind ebenfalls die Bürgerbusse eine gute Alternative. Die Bürgerbusse sind eine hervorragende Ergänzung. Ich sage noch einmal ausdrücklich Ergänzung, weil Frau Wisslers Rede vermute ich schon zu Bussen und Bahnen, Anrufsammeltaxis, um das Leben auf dem Lande noch lebenswerter zu machen. Deswegen freuen wir uns sehr über dieses Programm. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Dirk Landau, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Einen guten Morgen. Ich möchte einmal so anfangen, wenn ich hier zu diesem Thema rede, dann als ein Vertreter aus einem Landkreis, der von diesem Programm profitieren wird. Der Werra-Meißner-Kreis, wo ich herkomme, gehört zum ländlichen Raum. Die Probleme, die Frau Müller eben beschrieben hat, sind bei uns anzutreffen. Lassen Sie mich einmal kurz beschreiben, wie die Situation ist. Die Nahverkehrsverbünde haben vom Land mehr Geld bekommen, als sie es zuvor bekommen haben. Der NVV, der bei uns oben in Nordhessen tätig ist, hat es genutzt, über die örtlichen Nahverkehrsträger sozusagen das Basisprogramm zu stärken, die Hauptverkehrslinien, sei es im Bus- oder im Bahnverkehr, zu stärken und dort eine gute Taktung anzubieten. Das kostet viel Geld. Auch wenn man z.B. jetzt Züge in den Randzeiten hat, früher morgens oder auch am Abend. Aber es ist allen auch klar gewesen, dass es mit dem Geld nicht möglich ist, weil es einfach wirtschaftlich nicht darstellbar ist, sozusagen auch in das letzte Tal mit einem ÖPNV-Angebot die Menschen an den Nahverkehr anzuschließen. Insofern haben wir eine Situation, dass wir sagen: Ja, die Menschen haben natürlich ein Mobilitätsbedürfnis und wir müssen ihnen auch etwas anbieten. Die richtige Antwort kann nur lauten, dass wir moderne, andere und flexible Angebote ihnen an die Hand geben. Wir tun das nicht erst hier heute 2018, indem wir uns für Bürgerbüsse einsetzen, sondern wir haben bereits weit vor 2013 angefangen, als wir uns darüber unterhalten haben, was beispielsweise bei uns oben Mobilfalt heißt. Das ist dann 2013 als Pilotprojekt an den Start gegangen. und sah eigentlich nichts anderes vor, als dass wir Individualverkehre sozusagen als Zubringer zu dem ÖPNV nutzen. Der Handwerker, der jeden Morgen um 7 Uhr die gleiche Strecke fährt, dass man ihn z.B. nutzen kann, um zu einer Haltestelle, wo ein Bus fährt oder eine Bahn fährt, dann auch hinzubringen. Das war ein erster Schritt. Inzwischen sind wir aus dem Modellprojekt heraus. Und es gestaltet sich immer besser, immer größer ist die Nachfrage. Aber das kann natürlich nicht alles gewesen sein. Und deshalb hat die Landesregierung völlig zu Recht dann auch weitere Ideen entwickelt. Zumal man an der einen oder anderen Stelle, auch weil mir im Werra Meisterkreis schon ein Bürgerbus hatte, der sozusagen aus Eigeninitiative weniger Bürger dann auch betrieben worden ist, dass man dieses Modell jetzt nimmt und sagt, ja, ein großes Hindernis ist immer, wenn sich Gruppierungen, egal ob es Vereine sind, die Kommunen selber oder einfach nur Bürger, die sich zusammenschließen, erst einmal ein solches Fahrzeug zu bekommen. Oft ist man auf Spenden von Autohäusern oder sonst etwas angewiesen. Jetzt haben wir es eben anders gemacht, dass wir ihnen helfen, in der Anschaffung dieses Fahrzeugs, und das hat Frau Müller auch völlig zu Recht gesagt, Ihnen natürlich auch Beratung geben, damit das keine Eintagsfliege ist, dass nicht jetzt ein Bus angeschafft wird und dann guckt man einmal, wie man dort fährt, sondern dass man natürlich von denen, die vor Ort bereit sind, ehrenamtlich diesen Bus zu fahren, sagt, wir wollen ein Konzept mit Ihnen zusammen erstellen, wo wir einfach fragen, ja, fahren Sie nach einem Fahrplan, fahren Sie nach Bedarf, dass man auch einmal schaut, wie viele Fahrgäste da sind. In diesen Tälern und sozusagen in im ländlichen Raum haben wir genau die Situation. Wir haben wenig Fahrgäste, aber wir haben einen großen Raum. Wenn man jetzt mit Bürgerbussen dort ein ÖPNV-Angebot schaffen will, dann muss das natürlich auch auf all diese Dinge abgestellt sein. Da geben wir dann auch entsprechende Beratung, dass das Ganze auch zu einem Erfolg wird. Ich halte es für außerordentlich gut und begrüßenswert, dass sich die Landesregierung sich dieses Themas angenommen hat. Ich habe es schon angeführt, es besteht ein Bedarf, und wir müssen etwas für den Bedarf an Mobilität für diese Menschen tun. Es sind halt oft Ältere, es sind Jüngere, die auch nicht auf ein Auto zurückgreifen können, und für die müssen wir etwas anbieten. Ich sehe es ja selbst, wie es heute oft ist. Was haben Sie? Sie haben in der Regel, wenn Sie Glück haben, dann noch den Schulbus, der dorthin fährt, der einmal morgens dorthin fährt. Dann müssen sie aber, wenn er einmal wieder zurückfährt, schon wieder mit zurückkommen. Und wenn dann Ferien sind, dann haben sie mitunter überhaupt kein Angebot. da ist es ganz toll, wenn jetzt in die Lücke der Bürgerbus einsteigt. ich glaube, es sind 60 Busse da ist da eine ordentliche Antwort. Wir haben viele Regionen, viele Landkreise, wo ein solches Angebot gerne aufgenommen wird. Ich bedanke mich vor der Landesregierung, dass sie das mit dem, was sie in der Kombination Anschaffung und Beratung hier jetzt auf den Weg gebracht hat. Ich bedanke mich vor Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dirk Landau. – Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Landau, genau das ist eigentlich das Problem, wenn wir darüber diskutieren, so wie Sie es dargestellt haben. Sie reden davon von fehlenden Mobilitätsangeboten im ländlichen Raum. Sie beschreiben eine Situation, in der Angebote fehlen, und kommen dann als einzige Antwort mit dem ehrenamtlichen Modell der Bürgerbusse. Das ist am Ende doch eines der Probleme, wenn wir über Mobilität im ländlichen Raum reden, dass diese Landesregierung in den letzten Jahren in gerade diesem wichtigen Thema eigene Ideen, eigene Anstrengungen vermissen hat lassen und wir die Probleme erst organisiert haben, die Sie beschrieben haben, meine Damen und Herren. Ja, Das ist es nämlich wahr, der ländliche Raum braucht verlässliche, braucht dauerhafte, Herr Boddenberg, braucht bezahlbare Mobilitätsangebote, der verlässliche ÖPNV auf der Schiene, auf der Straße. Das ist das Rückgrat eines alternativen Mobilitätsangebotes jenseits des eigenen Kfz im ländlichen Raum. Meine Damen und Herren. Und, Herr Boddenberg, wenn die Frankfurter zum ländlichen Raum etwas sagen, können wir auch noch lange diskutieren. Ich will Ihnen aber einmal das Beispiel bringen, das Konzept der sogenannten Bürgerbusse 1977 in den Niederlanden entwickelt. Keine 40 Jahre später schafft es diese Landesregierung, das als ihre Innovation und Verbesserung darzustellen. Meine Damen und Herren, das zeigt, dass Sie am Ende ein richtiges, ein wichtiges Instrument dafür nutzen, für was es eigentlich aus Ihrer Sicht gedacht ist. Es ist kurz vor der Landtagswahl ein nettes Beispiel, wie angeblich Sie sich um den ländlichen Raum kümmern, wie wichtig angeblich Ihnen die Mobilität im ländlichen Raum ist. Das Gegenteil ist der Fall. Aber das ist wie so oft. Selbst nichts auf die Kette bekommen, aber Eigen-PR, das können Sie, meine Damen und Herren. Deswegen finde ich es aber auch schon mutig. Da kann Ihnen die Kollegin Alex sicherlich noch ein paar Takte mehr erzählen wenn Sie dann die Landesstiftung miteinander in Hessen vor allem ins Spiel bringen, um dort zu sagen, das ist ja jetzt endlich etwas, was Sie tun können. Kollegin Alex wird Ihnen das sicherlich erklären, warum gerade das auch sehr, sehr mutig ist, dass Sie das als Vehikel nehmen, was die Beratungsangebote angeht. Ja, es geht, meine Damen und Herren, um eine Ergänzung bestehender Mobilitätskonzepte. Es geht um eine Ergänzung bestehender Angebote im ländlichen Raum. Aber das ist ein Stück weit, zumindest aus unserer Sicht, ein Feigenblatt für das, was Sie eben nämlich versäumt haben. Sie reden über 60 Bürgerbusse, die jetzt mitgefördert werden. Was Sie völlig vergessen, ist all das, was in Hessen bereits in dem Bereich unterwegs ist, wo Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker eigene Ideen mit der Bürgerschaft umgesetzt haben und die Idee von Bürgerbussen vorangetrieben haben. Herr Boddenberg, ich verrate Ihnen einmal ein Geheimnis. Im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es die Stadt Runkel mit neun Stadtteilen, kleinster Ortsteil bei Eschenau mit 270 Einwohnern. Da gibt es jetzt seit zehn Jahren den Bürgerbus, eingeführt durch den Bürgermeister und die Stadtverordnetenversammlung. Raten Sie einmal, wer jedes Jahr bei jeder Haushaltsdebatte genau das wegstreichen möchte, weil es ihm nicht in den Kram passt vor Ort ihre Parteifreundinnen und Parteifreundin runkel die genau das nicht wollen, weil das der Bürgerbus gegen ihre Überzeugung stehen würde und das nicht Aufgabe wäre. weil Dafür hätten wir ja den ÖPNV, dafür haben wir die Verkehrsträger, die Verkehrsverbünde. Meine Damen und Herren, Ehrlichkeit und Redlichkeit an dem Beispiel sieht anders aus. Deswegen der ländliche Raum braucht verlässliche. Er braucht dauerhafte, er braucht bezahlbare Mobilitätsangebote, Bürgerbusse ergänzen, dort, wo in der Tat wirtschaftlich der ÖPNV im Dauerbetrieb sozusagen nicht darstellbar ist aber das nachher meine Damen und Herren liebe Kollegin Müller lieber Kollege Landau als Beispiel zu beschreiben dass das die Innovation für die alternativen Mobilitätsangebote im ländlichen Raum sind dafür ist es ein bisschen wenig wir brauchen für den ländlichen Raum in der Tat eine Menge an Ideen an Know-how um dort Mobilitätsangebote anbieten zu können Deswegen unterstützen Sie auch die, die schon bisher bestehen im Bereich der Bürgerbusse. Deswegen habe ich Ihnen ein Beispiel genannt, wo Schein und Sein, wo Anspruch und Wirklichkeit, so wie Sie ihn hier formulieren, auseinanderfallen. Deswegen haben wir die Probleme dabei. Gemeinsam können wir daran arbeiten, dass das besser wird. Sie reden mit Ihren Leuten, und dann können wir entsprechend auch solche Angebote in der Fläche durchaus realisieren. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Das Wort hat Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die GRÜNEN haben beantragt, dass wir heute Bürgerbusse bejubeln. Bürgerbusse wer das nicht kennt resultieren aus der Initiative von Menschen vor Ort, die ehrenamtlich Lücken im ÖPNV-Netz füllen wollen. Sie organisieren, dass Menschen in ihrer Freizeit andere Menschen, beispielsweise mit VW-Bussen eines Vereins, fahren, die sonst überhaupt keine Mobilitätsalternative haben. Das fördert das Land und seine Stiftung Miteinander in Hessen jetzt und nennt das innovativ. Wir können nicht feiern, dass es so etwas immer häufiger in unserem Land gibt. Um nicht falsch verstanden zu werden, es ist großartig, dass Menschen die Initiative zur Selbsthilfe ergreifen und dass viele Ehrenamtliche anderen Menschen helfen und sie in ihrer Freizeit fahren. Diesen Menschen gilt auch ausdrücklich unser Dank. Aber das ist eben kein zusätzliches Angebot neben einer guten bestehenden Verkehrsinfrastruktur, sondern es ist der Versuch, die fehlende Infrastruktur im ländlichen Raum zumindest die Folgen ein bisschen abzufedern. Und deshalb können wir die Tatsache, dass diese Bürgerbusse überhaupt zunehmend notwendig sind, überhaupt nicht bejubeln, genauso wenig, wie wir die Existenz, genauso wenig wie wir die Existenz der Tafeln bejubeln. Auch dort gilt: toll, dass es Freiwillige gibt, die helfen, aber eine Schande, dass sie notwendig sind. Und ich finde, Bürgerbusse sind ein bisschen so etwas wie die Tafeln der Mobilität. Ähnlich verhält es sich mit diesen skurrilen Mitnahmebänken, die jetzt an manchen Orten aufgestellt werden, damit Menschen per Anhalter bei Fremden mitfahren können. Also, mir wurde als Kind immer gesagt, dass ich nie einfach zu Fremden ins Auto steigen soll. Heute werden Mitnahmebänke aufgestellt. Das mag alles die Hilfsbereitschaft von Menschen zeigen, und das will ich überhaupt nicht schlechtreden. Aber es ist doch eine Bankrotterklärung des Landes Hessen, einen attraktiven ÖPNV herzustellen, meine Damen und Herren. ob Bürgerbusse, Mobilitätsbänke, Mitnahme-Apps, das sind notwendig, dort, wo der Staat seine Aufgaben nicht erfüllt, die Mobilität der Menschen sicherzustellen. Es ist ein Eingeständnis, man kann auf dem Land nicht mobil sein, ohne ein Auto oder vielleicht sogar zwei. Das hat nichts mit einem modernen Mobilitätskonzept zu tun, sondern das ist Mobilität als Almosen. Für Menschen mit Behinderungen, für alte Menschen, die kein Auto mehr fahren wollen oder können, oder eben für Menschen, die sich kein Auto leisten können. So fühlt es sich doch für die Menschen auch an. Sie nehmen einen Gefallen an. Ich habe schon von älteren Menschen gehört, dass sie deshalb gar nicht den Bürgerbus nutzen wollen. Für die Pendler ist es schon gar keine Alternative. Es ist kein verlässliches Angebot. Damit kann man nicht den Wohn- und Arbeitsort und das Mobilitätsverhalten planen. Noch einmal ausdrücklich, den Menschen, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit anderen Menschen helfen, denen zollen wir Respekt und Anerkennung und danken für ihren Einsatz. Aber sie stopfen die Löcher, die das kaputtsparen der Infrastruktur im Land gerissen hat. Meine Damen und Herren. <lacht> und unsere Vision von einer Verkehrswende für den ländlichen Raum ist eine andere. Derzeit werden die Busse oft nicht genutzt, weil sie viel zu selten fahren, sodass man sowieso oft so viele Autos wie erwachsene Familienmitglieder haben muss. Im ländlichen Raum. Das heißt also, zuerst einmal brauchen wir ein verlässliches und attraktives Verkehrssystem, damit überhaupt die Fahrgäste auch wiederkommen. Die Takte müssen erhöht werden. Wir brauchen schnelle, möglichst umsteigefreie Verbindungen, auch in den Tagesrandzeiten. Und zwei Schulbusse am Tag sind eben kein ÖPNV-Angebot. Das heißt ja nicht zwangsläufig immer, und das wird man auch nicht hinkriegen, dass überall im Zehn-Minuten-Takt mit großen, leeren Bussen Luft durch die Gegend gefahren werden muss. Eine gute Vertaktung mit dem Regional- und Fernverkehr ist wichtig. Die Reisezeiten von der Haustür zum Ziel einigermaßen zumindest konkurrenzfähig zum Auto zu machen. Beispielsweise Schnellbusse beispielsweise, die nur bei Bedarf von der Umgehungsstraße ins Dorf fahren, sind anderswo längst Praxis. Linientaxis neue Bedienformen über Apps, die in den ÖPNV integriertes Bike und Carsharing Systeme. Die technischen Möglichkeiten sind groß. Es braucht Mut und Visionen, ja, und es braucht auch Geld. weil es wird Geld kosten, die Verkehrsinfrastruktur gerade im ländlichen Raum wieder aufzubauen. Meine Damen und Herren. An anderer Stelle ist das Land ja auch nicht knausrig. Gerade hat das Land Hessen 325.000 € springen lassen, damit Fraport 2, ich wiederhole 2, Elektrobusse für den Passagiertransport auf dem Flughafengelände anschaffen konnte. Fraport erwartet 2018 einen Gewinn von 400 Millionen €. Ich denke, davon sollten Sie sich Elektrobusse selber leisten können. Herr Minister, dieses Geld hätten viele Kommunen sehr viel dringender gebraucht. Ich komme zum Schluss. Ein Grundrecht für flexible Mobilität ohne Auto Das ist wichtig und keine Almosen. Wir brauchen einen öffentlichen Nahverkehr mit professionellen, gut bezahlten und fest eingestellten Berufskraftfahrern statt Menschen, die in ihrer Freizeit Busfahrer sind. Das alles zu einem Preis, das einlädt, dieses Angebot auch zu nutzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Abg. Knell, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ehrenamtliches Engagement und sogenannte Bürgerbusse sind aus unserer Sicht auch ein Beitrag von vielen für einen lebenswerten ländlichen Raum. Deshalb möchten auch wir denjenigen Dank sagen, die sich in ihrer Freizeit sich durch ihr Engagement für die Allgemeinheit einsetzen. Wir stellen aber wir stellen aber zunehmend fest, dass die Landesregierung dazu übergegangen ist, sich auf diese hilfsbereiten Dorfgemeinschaften komplett zu verlassen. Das Ehrenamt kann und darf nicht Daseinsvorsorge ersetzen. Ob es das ÖPNV-Beamtenticket oder der Sanierungsstau bei den Landesstraßen ist, schwarz-grün rühmt sich für Maßnahmen, die zulasten des ländlichen Raumes gehen. Statt die 50 Millionen € für das Beamtenticket in den Ausbau oder in den Betrieb des ÖPNV zu investieren, wovon alle Menschen etwas gehabt hätten, geben Sie einer Gruppe ein Ticket auf Kosten aller. Sie rühmen sich für das Schülerticket und das Beamtenticket, Sie rühmen sich auch für den S-Bahnring um Frankfurt, aber den ländlichen Raum speisen Sie mit Mitfahrbänken und Bürgerbussen ab. Wenn dann auch noch die nordhessischen Kollegen ich bin wirklich enttäuscht Kollege Landau und Kollegin Müller sich dafür feiern, dass es den Bürgerbus gibt, das ist eine Verhöhnung der Menschen bei Ihnen in den Wahlkreisen. Wirklich. <lacht> und den Ehrenamtlichen, die dann den Bürgerbus fahren, gibt dann der Landesvater Bouvier dann großzügig vielleicht noch ein Freifahrticket für den ÖPNV, den es dann vor Ort nicht gibt. Ich meine, was soll denn das? Das ist also Anerkennung, Marke Schwarz-Grün. dem hinter dem vergifteten Geschenk Bürgerbus steckt im Grunde die Idee einer Zweiklassengesellschaft. In den Städten gibt es regulären ÖPNV rund um die Uhr, aber am besten auch kostenlos. Auf dem Land müssen dann die Leute mit Mitfahrerbank und Bürgerbussen selber schauen, wo sie bleiben und wie sie wegkommen. Ich komme noch zu meinen Vorschlägen. Das Freifahrticket, egal ob für Beamte oder für Ehrenamtler, ist ein Geschenk für die Menschen im Ballungsraum und das kann im ländlichen Raum gar nicht genutzt werden, weil es dort keinen ÖPNV gibt, der den Namen verdient. Diese Politik ist es, die die Menschen immer weiter in den Ballungsraum zieht, die unsere Probleme immer weiter verschärft. Schwarz-Grün setzt die falschen Prioritäten, weil der Verkehrsminister eben nur an die grünen Wähler im Frankfurter Nordend und in Darmstadt denkt. Der Hohn ist dann noch, dass Sie dann noch den Menschen im ländlichen Raum mit ihrer Berechnung, dass sie angeblich 1,8 Milliarden € für den ländlichen Raum ausgeben, für dumm verkaufen wollen. Wir Freien Demokraten wollen das anders angehen. Wir wollen die ländliche Region stärken, indem wir Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur deutlich ausbauen. Neben der Erhöhung der Mittel für die Landesstraßen auf 185 Millionen € jährlich wollen wir Landkreise, Städte und Gemeinden mit über 100 Millionen € im Jahr beim Erhalt und Ausbau ihrer Verkehrswege unterstützen. Wir denken auch Verkehr neu. Autonom fahrende, vernetzte Fahrzeuge im ÖPNV und innovative Mobilitätsplattformen können im ländlichen Raum zusätzliche Angebote und mehr Flexibilität ermöglichen. ÖPNV-Investitionen dürfen nicht auf den Ballungsraum beschränkt bleiben, und das tun sie momentan. Die Landesplanung soll so reformiert werden, dass Gemeinden, die sich aus ihrer Lage ergebenden wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial auch nutzen können, um zusätzlich Gewerbe ansiedeln zu können. Das landesplanerische Konzept der zentralen Orte muss deshalb überarbeitet werden. Die Förderprogramme zur Dorferneuerung sollen nicht mehr als Stilllegungsprämien konzipiert werden, bei denen finanzielle Zuwendungen mit dem Verzicht auf die Ausweisung von Wohngebieten verbunden werden. Dorferneuerungen sollen vielmehr gezielt Entwicklungspotenziale und ländliche Vielfalt stärken. Junge Menschen verlassen immer mehr die ländlichen Regionen wegen der Aufnahme eines Studiums. Wir sehen in dualen Studienangeboten die Chance, akademische Bildungsangebote aufs Land zu bringen und damit jungen Menschen in der Region attraktive Perspektiven aufzuzeigen. Insbesondere im Bereich der ambulanten ärztlichen Versorgung besteht der Trend, Kassenarztsitze von ländlichen Regionen in größere Städte und Oberzentren zu verlegen. Wir wollen nicht, dass Städte und Dörfer gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr sollen insgesamt mehr Ärzte für die Versorgung zur Verfügung stehen. Das sind alles Aufgaben für den ländlichen Raum, und die sind anzugehen. Da ist ein Bürgerbus Das ist ein kleiner positiver Baustein, vielleicht, der ehrenamtlich gemacht wird, aber die Aufgaben im Land sind zu groß, als dass man sich immer nur auf solche kleinen Projekte beruht. Der ländliche Raum, wir Menschen, der ländliche Raum und wir Menschen auf dem Dorf haben mehr verdient als die ausgelaugte CDU und die Großstadtpartei der GRÜNEN. Die nächste Landesregierung muss da deutlich ambitionierter werden. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Bitte sehr, darf ich. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Mobilität ist gerade im ländlichen Raum von großer Bedeutung. Das wissen eigentlich alle. Der nächste Arzt oder der nächste Supermarkt ist dort eben zu Fuß nicht so leicht erreichbar. Deswegen müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wie Mobilität auch im ländlichen Raum stärken Und Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Wir haben auch ein wachsendes Problem im ländlichen Raum, weil mehr und mehr Menschen im ländlichen Raum verzichten auf ein eigenes Auto, manche freiwillig, aber manche eben auch, weil sie schlicht keines fahren können, noch nicht oder nicht mehr. Deswegen reicht es nicht aus, Frau Knell, bei Mobilität im ländlichen Raum nur an Straßen- und Parkplätze zu denken. Wir brauchen auch ein solides Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, der öffentliche Personennahverkehr ist auch im ländlichen Raum das Rückgrat der Mobilitätsangebote. Aber aber neben klassischen Bussen und Bahnen oder flexiblen Bedienformen wie Anrufsammeltaxis erwarte ich in diesem Bereich für die Zukunft auch Verbesserungen durch neue digitale Angebotsformen. Es kann sein, dass das autonome Fahrzeug in der Zukunft uns gerade im ländlichen Raum viele Probleme lösen hilft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber da ist vieles noch Zukunftsmusik, was den Menschen zurzeit nicht weiterhilft. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, als ich vor gut zwei Wochen in Rabenau eine Premiere erlebt habe Ich durfte den ersten Bürgerbus im Rahmen der Offensive Land Zukunft Heimat Hessen übergeben. Ich will das ausdrücklich noch einmal sagen. Bürgerbusse, Frau Kollegin Wissler, sollen dazu dienen, die Anbindung von Ortsteilen an die Kernstadt zu verbessern. Sie stellen damit die Anbindung zu Arztpraxen oder Apotheken her. Und auch noch ein Punkt Bürgerbusse stärken auch das Miteinander. Es ist wirklich toll zu sehen, dass viele Menschen in Hessen mit anpacken wollen, um das bestehende ÖPNV-Angebot mit ehrenamtlichen Angeboten zu ergänzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht zu ersetzen. Der Kleinbus ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Vehikel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und zur Verbesserung des Mobilitätsangebots. Das, was ich dort gesehen habe, ist übrigens auch, dass es auch das Miteinander im Dorf stärkt, dass Menschen wirklich sich gerne engagieren und Menschen auf der anderen Seite froh sind. Das ist übrigens auch eine Form der Kommunikation, die dann untereinander stattfindet, weil viele von den vor allem älteren Menschen, die dort abgeholt werden, sind ziemlich alleine sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das ist an diesem Punkt nicht zu unterschätzen. Ich habe dort ich habe mir schon vor zwei Jahren das Modellprojekt in Homberg angeschaut, was die Landesstiftung Miteinander in Hessen dort gestartet hat. Ich habe mir im Sommer in Schwarzenborn, die kleinste Stadt, nicht die kleinste Gemeinde Hessens, ein solches Projekt angeschaut. Ich war in Rabenau. Wissen Sie, was ich da gesehen habe? Sehr viel gute Laune, sehr viel Mut zum Anpacken, auf jeden Fall sehr viel bessere Laune als in den Reden der drei Oppositionsfraktionen hier zum Ausdruck kam. Um den Start eines Bürgerbusprojekts vor Ort zu erleichtern, einen dauerhaften Betrieb sicherzustellen, unterstützen wir sie mit jeweils 1,2 Millionen € in 2018 und 2019. Es gab eine europaweite Ausschreibung, für die Fahrzeuge konnte deshalb ein sehr wirtschaftliches Angebot erreicht werden. Übrigens sind Opel geworden. Neben der Unterstützung bei der Fahrzeugbeschaffung, die das Land macht, ist ein Beratungsangebot zentraler Bestandteil des Förderprogramms. Die Initiativen sollen sich nämlich nicht um Angebote für Fahrzeuge kümmern oder um Versicherungsfragen, wie das alles zu regeln ist, mit allem, was dazugehört, sondern sie sollen sich auf die wesentlichen Fragen konzentrieren können. Wo soll gefahren werden? Wie oft? Wie kann das Angebot mit den bestehenden ÖPNV-Angeboten zusammenwirken? Die enorme Resonanz auf das Programm gibt uns recht. Wir haben, obwohl das erst vor zwei Monaten gestartet ist, jetzt schon 50 Initiativen, die eine Interessenbekundung eingereicht haben. Das zeigt, dass vor Ort die Menschen mitmachen wollen. Das zeigt auch ein bisschen, dass das Suchen in den Krümeln, wenn ich es mal so nennen darf, was hier betrieben worden ist, am Ende bei den Menschen nicht ankommt. Es kommt bei Menschen kommt an, da gibt es ein Programm, das ist gut, und Sie wollen es machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber letzter Punkt, äh, vor, vorletzter Punkt. Natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen über die Aufrechterhaltung der Strukturen des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum. Wir haben ein Fachzentrum Mobilität im ländlichen Raum gegründet, gemeinsam mit dem RMV und dem NVV. Und wir brauchen ein solides Angebot. Aber Frau Knell, weil Sie es angesprochen haben, Frau Knell, ich äh, versuche mit Ihnen zu kommunizieren. Frau Knell, dritter Versuch. Sie kommen doch aus dem Schirm-Eder-Kreis. Sie haben gesagt, wir würden uns nur um Großstädte kümmern. Soll ich Ihnen einmal sagen, wo wir die höchsten Zuwachsraten beim Verkauf des Schülertickets in Hessen haben? Die haben wir im Schwalm-Eder-Kreis, im Landkreis Hersfeld-Rotenburg und im Landkreis Waldeck-Frankenberg. An dieser Stelle müssten Sie eigentlich sehen, dass wir an diesem Bereich auch mit dem Schülerticket Angebote geschaffen haben, um Menschen zum öffentlichen Personennahverkehr hinzuführen. Mit Verlaub, wenn es da gar kein Angebot gäbe, dann würden die Schülerinnen und Schüler auch keine Fahrkarten kaufen. wir haben. Letzter Punkt, Herr Präsident. Bei der Finanzierungsvereinbarung 2017 bis 2021 Herr Staatsminister, Frau Präsidentin! Oh. die Redezeit ist der Fraktionen bereits abgelaufen. Frau Präsidentin, leider habe ich hinten keine Augen. Ich entschuldige mich. Wir haben die Mittel um über 20 erhöht. Vor einigen Jahren wurde noch über Angebotskürzungen im ländlichen Raum geredet. Inzwischen wird im NVV der Stundentakt als Basisversorgung geprüft. Aber damit werden wir nicht jeden Ortsteil erreichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist eine Ergänzung um Bürgerbusse ein sehr, sehr gutes Projekt. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 69, abgehalten und besprochen. Ich rufe auf die Abstimmung über den Entschließungsantrag 6678 aus 19 Tagesordnungspunkt 56. Hier wurde eine getrennte Abstimmung beantragt der Punkte 1, 2 und 3 und 4. Also gehe ich in das so vor und lasse zunächst abstimmen über den Punkt 1 des genannten Antrags 6678 aus 19. Wer diesem zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90, die Grünen. Damit ist Punkt 1 angenommen. Dann rufe ich auf. Bitte? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Angenommen ist er zwar trotzdem, aber Sie haben natürlich recht. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von FDP, SPD und der Linken. Enthaltungen kann es dann eigentlich keine mehr geben. Dann ist Punkt 1 noch einmal angenommen. Ich rufe auf Punkt 2 und 3. Wer Ihnen seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen gegenstimmen. Das sind die Fraktionen von FDP und der Linken. Enthaltungen? Das ist die Fraktion der SPD. Damit sind auch die Punkte 2 und 3 des Antrags angenommen. ich rufe auf Punkt 4. Wer diesem seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen CDU und Bündnis 90, die Grünen und SPD. Wer ist dagegen? Die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion der LINKE. Damit ist auch Punkt 4 und damit der Antrag in Gänze angenommen.